Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu All-in-One-Summer-Sports VR. <lacht> ja, so wird es uns am Anfang gesagt von dem Game hier. Und äh, ja, das Game ist für 14,99 erhältlich im Pico store Und ja, wir haben wieder ein paar Minigames. Wir haben Schwimmen, Jetski, Fahrradfahren, Volleyball, Frisbee werfen, Angeln. Ja, und das war es eigentlich schon. Und hier können wir unseren Avatar ein bisschen, Möbeln sage ich einfach mal. Wir können ihn hier äh, mit anderen T-Shirts versehen, anderen Gesichtern, Haare und so weiter und so fort. Können hier die Farben ändern. Das kann man sich dann halt so anpassen, wie man möchte. Da brauchen wir aber jetzt nicht groß drauf eingehen. So, ich, äh, ich habe es letzte Woche getestet und gespielt. Da ging Volleyball und Frisbee ohne Probleme. Jetzt gab heute, also ich habe es jetzt mitbekommen, dass es heute ein Update gab. Ich zeige es euch gleich, aber Volleyball lief fast gar nicht. Ähm, Frisbee kann ich auch nicht vernünftig werfen. Ich weiß aktuell nicht, woran es liegt. Es funktioniert aber tadellos. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Spiele, die ganz gut funktionieren. Schwimmen. Wir haben hier auch eine Version 0.1.6. Also es ist eine ganz frühe Version, muss man äh, natürlich sehen. Und dass da immer wieder Updates kommen, ähm, ist auch klar. Ich zeige euch wieder Level 1 einfach. Damit ihr nur seht, was ist das für ein Spiel, wie funktioniert das. So, hier drücken wir einfach Trigger. Damit geht's los und dann wird gepaddelt. Sieht ein bisschen witzig aus. So, jetzt können wir hier ein bisschen kaufen oder ein bisschen hochgucken. Das geht Kater. Und Leute, bei den Spielen. Denkt an die Schlaufe. Ohne Schlaufe definitiv nicht spielen, sonst verliert man es wirklich und haut in den in den Monitor rein. Und das muss nicht sein. Und guckt immer, dass ihr genug Spielfläche wirklich habt. Ja, ich bin Erster geworden. Das war Schwimmen. Eigentlich auch ganz nett. Ich denke mal, wenn man es Multiplayer spielt, ist es ganz, äh, ganz was anderes. Und äh, je nach Spiel, was wir haben, können wir es auch in Multiplayer spielen. Da kann man insgesamt mit fünf Leuten spielen. Ich glaube hier auch. Beim Volleyball natürlich nicht. Da hat man dann halt nur einen Partner. Und äh, so äh, ist das von Spiel zu Spiel unterschiedlich, mit wie vielen Leuten man das dann spielen kann. So, jetzt zeige ich euch Fahrradfahren. Gehe ich mal ganz kurz rein in Multi, nur um zu gucken, wie viele Spieler man dann hat. Ja, insgesamt fünf, aber wir spielen einzeln, ich möchte euch nur das Spiel zeigen. So, Hier haben wir rechter Trigger ist äh, paddeln, ach paddeln, äh, treten und wir müssen einfach nur lenken. Dann haben wir linke ist eine Bremse und äh, die Greiftaste ist quasi, wenn wir ein Power abkriegen, können wir es benutzen, das zeige ich euch gleich. Ja, und wir können uns auch jederzeit umgucken, wie wir wollen. Hier haben wir witzige kleine Tierchen auf, dem, auf der Fahrbahn. Das geht auch ganz normal. Oh, der hat aber geschrien. Wir haben den Wege So, jetzt haben wir. So, schnell weggeschossen. Ja, und so geht es halt die ganze Zeit. Man kann sich gegenseitig ärgern, aufhalten. Und äh, ja, der hinten hat ein Schutzschild gerade, wie wir sehen. Aber der Löwe greift nicht an. Ich muss ein bisschen Gas geben hier. Ja ich wieder? Und wieder Power Up. Und dann wurde ich auch schon erwischt. Ja, ist doch jetzt gut. Lass mich weiterfahren. Ich geh meiner Wege. Sieht es eigentlich so aus, dass ich mit dem, mit dem Lenker so mache, aber das ist wirklich nur, weil wir Träger drücken. So, jetzt haben wir den einen Vorwurf. So, wir haben auch die Plätze weggemacht. Mit, wir haben jetzt sogar die Chance, auf Platz 1 zu gehen. Dieses Overleg habe ich jetzt nicht gefunden, dass wir das abschalten können. Der hat. Äh, sich gerade voll verhauen. Ich auch. Boah, habe ich Glück gehabt. Junge, Junge, Junge. Ich steht auch im Bild. Ja, und schon habe ich mich auch verhauen. Na komm. So, okay. Und dass ich äh, gut Vorsprung hatte. Und äh, wenn die äh, jetzt alle diese Power-Up haben oder diese, diese Waffen, dann geht das erstmal auf den ersten meistens. Nicht immer, aber sehr oft. Dann auch gleich wahrscheinlich, mehr. Dann haben wir direkt weggehauen mit unserer, <lacht> mit unserer Bombe. Ah, der wird echt der wird schwierig sein aufzuholen. Es sei denn, der macht einen Fehler, wie jetzt gerade. Sehr gut. Na komm, let's go! Na, komm, komm, komm. <lacht> ja, man muss halt hier nur hier lenken. Es wäre ein bisschen witziger gewesen, wenn man wirklich auch irgendwie äh, hier paddeln müsste. Mit den Händen, damit man treten kann. Ja, warte, ich bin Erster und schon direkt werde ich wieder ausrücken. Lass mich frei! Rollen. Rollen. Rollen, cool. So, und jetzt nochmal Turbo. Oder ein Schutzschild. Der wäre auch nicht schlecht. So, das nutzen wir natürlich. Wir, wir werden ja immer gewarnt. Und dann nutzen wir das Schutzschild auch. Oh nein, das ja war schlecht. Das war schlecht. Das Stützchen war sehr gut. Oh nein, nein, nein. Ja, gut. Sind wir Zweiter geworden. Kann ich mit leben? Das ist mir jetzt egal. Wäre ruhig. Alles egal. <lacht> ja, zweiter Kann man mit Leben, oder? So, jetzt haben wir schwimmen. Wir haben Fahrradfahren. Jetzt kommt Jetski. Machen wir Level 2. Waffen gibt es 3 Level, desto schwerer sind natürlich die Gegner. So, jetzt haben wir hier auch wieder, rechte Trigger ist Gas geben, linke ist Bremse und Greiftaste ist auch wieder das Power-Up Hier will ich jetzt aber gewinnen. Ah, so, hier haben wir diese Sprungchancen, ist auch immer ganz gut, nur ein bisschen Speed drauf. Ich muss sagen, mir wird es auch gar nicht irgendwie schlecht oder so. weil Ich bin ganz leicht motion uns anfällig Ja, haut mich wieder raus. Aber hier geht es echt klar. Für Leute, die da Probleme haben, setzt euch am besten, dann ist es noch ein bisschen besser. Aber das Overlay hilft natürlich auch, dass man so ein bisschen ja, einen Bezugspunkt hat. Ich würde es natürlich am liebsten ausschalten da kann man eigentlich leben. also schlimmeres das ist Overlay jetzt aber gut ist immer wenn man sowas optional halt ein oder ausschalten kann oh, Der hat jetzt da hinten ein Schutzschild. So, jetzt haben wir ihn weg. Na? du ab? Zeig, lass das ist schon mal rein. Wäre jetzt mal nice, wenn ich jetzt nicht direkt hätte. wäre. Aber gut, ist halt das Spiel auch, ne? Aber ich äh, finde, äh, sowas im Multiplayer äh, mit Freunden ist natürlich äh, mega. Ne? So macht man nicht mehr auf, jetzt ein bisschen zu ärgern. Kann natürlich auch zu Rage führen. Ne? Da will ich mich gar nicht ausschließen. <lacht> Aber wie, wie viel haben wir damals diese Winter-Summer-Games gespielt und was es alles gab auf C64, Atari und. Hat immer Bock gemacht, mit mehreren Leuten wirklich die zu knacken, Joysticks kaputt zu machen. <lacht> das hat man auch oft. wäre schön. Auch noch hier. Wieder zweiter. Ja, komm. Ist okay, also ich mache das Jetski-Game. Äh, äh, so, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz Volleyball, was nicht, aktuell nicht funktioniert, also auf jeden Fall bei mir nicht funktioniert mit dem neuen Update auch Mal Level 1, aber ich, ich möchte euch trotzdem zeigen und auch betonen, dass es funktioniert hat und äh, da wahrscheinlich nur ein Update-Bug drin ist und äh, da kommen mit Sicherheit neue Updates raus. So, ich habe das Problem, dass ich den erstmal gar nicht hochwerfen kann, den Ball, zeige ich euch jetzt gleich und ich kann den auch nicht äh, baggern oder schlagen, ich komme noch nicht mal übers Netz, aber das äh, zeige ich euch kurz. Guck, normalerweise fliegt er hoch, wir können ihn hier drüber brechen und gut ist, funktioniert nicht so machen. So. Das lassen wir hier einfach mal aufschlagen und dann zeige ich euch, dass das auch nicht funktioniert. Und jetzt kam auch die Frage, wird man zu diesen Stellen hin teleportiert Und ja, das Spiel, äh, auch wie beim Batman und so weiter, was ich ges gespielt habe, äh, man wird teleportiert und äh, kann dann an der richtigen Stelle auch zuschlagen. Da ich komme nirgendwo großartig hin. Ich weiß nicht, ob das eine... Frage, ein Abfrageproblem ist jetzt von, von dem Spiel. Also braucht man so nicht spielen, macht keinen Sinn. Das Gleiche gibt es auch beim Frisbee leider. Aber wie gesagt, es hat funktioniert und das sogar gut. Also ich habe auch gespielt, mir hat es richtig Bock gemacht. Ich habe auch gewonnen. Was da jetzt schiefgelaufen ist, kann ich gar nicht sagen. So, jetzt machen wir einfach mal einen Disc. Da habe ich das gleiche Problem. Ich kann die Frisbee nicht werfen. So, das gleiche habe ich hier in dem Game. Wenn ich jetzt die Frisbee-Scheibe mir in die Hand hole mit Trigger, kann ich die eigentlich so werfen, wenn ich den Trigger loslasse. So, Die haut aber immer direkt nach links oder rechts ab und nie nach vorne. Und das ging auch vorher mit der alten Version. Also äh, irgendwie ist was äh, falsch. Ähm, gefixt worden und äh, hat sich ein Bug eingeschlichen. Muss man jetzt erstmal so akzeptieren, wenn es da Neuigkeiten gibt, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, ja, Entweder in unserer Facebook-Gruppe VR World Germany oder auf dem Discord oder auf meinem Kanal. Äh, ob ich dann nochmal ein Video zu mache, zum Mollen Update müssen wir dann mal schauen. Aber wie gesagt, es hat funktioniert, genau wie äh, Beachvolleyball hat wunderbar geklappt. Das hat wunderbar geklappt. Angel habe ich noch nie gemacht und ich glaube, das muss man im Multiplayer machen geht glaube ich auch nicht anders. Probieren wir einfach mal. Ich habe auch einen, einen Pass, Ich, ich, muss machen. ich muss jetzt mal schauen. Dann müssen wir mit kämpfen. Oh ihr hört es sieht äh, schwierig aus. Probieren wir einfach. Hier mal das Gleiche. <lacht> ne. <lacht> das klappt auch nicht. Ja, schade. Okay, das kann ich euch auch nicht zeigen, tut mir echt leid, dass es äh, nicht funktioniert. Ich hoffe, es kommt noch ein vernünftiges Update hinzu, wo man dann nochmal alles zeigen kann. Aber da äh, gefragt wurde, ob ich das Spiel hier zeigen kann, nach meinem All-in-One-Sports-VR, äh, äh, ja, wollte ich natürlich euch das zeigen und wie gesagt, ich kann sagen, dass es funktioniert hat. Es hat äh, Spaß gemacht. und äh, bei der nächsten Update-Version funktioniert mit Sicherheit wieder alles. Es sind richtig süße Games dabei, die man im Multiplayer zocken kann und auch mit Sicherheit auch Spaß hat mit mehreren Leuten. Und äh, ja, das war All-in-One Summer Sports VR. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das, was ich euch jetzt zeigen konnte, ob euch das jetzt hilft, denke ich mal schon. Wie gesagt, es sind ja echt Games dabei, die auch funktionieren. Und jetzt haben wir natürlich drei Games, die nicht funktionieren. Und drei Games, die funktionieren. Also, ähm, muss man abwarten. Aber ich habe euch ja trotzdem gezeigt, wie es aussieht. Und ich hoffe, euch hilft es weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo geben würdet, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und ja ein Like auf das Video kann natürlich auch nicht schaden, kostet nichts. Und, ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.